Moin Leute, in diesem Video zeige ich dir, wie du einen 50 Millionen Euro Gaming Setup zerstörst. Dazu habe ich dieses Video gefunden. Das sollte dir sicherlich helfen.